Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich dir ein Kopfkränzchen, das sehr gerne entweder für die Braut oder bei festlichen Anlässen für Kinder, Hochzeit, Taufe, ähm, auch jetzt Richtung Oktoberfest sehr gerne genommen wird. Dieses Kopfkränzchen wird mit etwa drei Stielen Schleierkraut und drei Stielen Waxflower gemacht. Aber wie das genau geht, das zeige ich dir jetzt im Video. Dazu benötigen wir verschiedene Materialien an Blumen, so, brauchen wir Schleierkraut, Moment, das ist hier das Schleierkraut, dann brauchen wir Polyantha Rosen die sind so schön verzweigt, diese kleinen Röschen, weil die dürfen ja nicht so groß sein äh, für dieses Haarbändchen und Waxflower und äh, so, gleich geht es weiter, kleine Unterbrechung. So, ich habe die kleine Unterbrechung genutzt und habe schon mal richtig schön vorbereitet, was man für dieses Kopfkränzchen braucht. Das sind richtig schöne kleine Stückchen Wexflower, Schleierkraut. Die dürfen also nicht so lang sein, müssen schön kurz sein. Und äh, die Polyantherosen, die werden nachher geklebt, weil wenn man die wickelt, dann brechen die ab. Das ist ziemlich doof. Und dann brauch, braucht man ein feines Bändchen, weil dieses Bändchen, das wird dann am Kopf abgemessen, genauso ähnlich und wird dann danach zu einer Schleife gebunden. Ähm, Fortsetzung folgt. Ja, und dann äh, braucht man einen äh, Myrtendraht, einen schönen dünnen Draht. Also Myrtendraht ist besser als Wickeldraht. Ähm, den Bestelllink mache ich in der Beschreibung noch dazu. Ja, und dann geht es jetzt auch schon ans Wickeln. Gleich geht's weiter. So, jetzt geht es ans Wickeln von dem Kränzchen. Ähm, schön in der Nahaufnahme, damit man das gut erkennen kann. Also man legt. Das sind die fleißigen Hände in der Werkstatt hier. Man legt immer ein Stückchen Waxflower und ein Stückchen Schleierkraut an. Und äh, damit es schön parat ist, ist es immer super, wenn es so schön vorgeschnitten ist und präpariert und äh, immer nacheinander anlegen, festwickeln. Wichtig ist, dass es nur rum ist und nicht rundum, weil die Rückseite soll ja am Kopf anliegen. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber ich sag's es trotzdem noch mal dazu. Ähm, ja, und das ist jetzt eine kleine Geduldsarbeit und es geht doch relativ viel Material dabei rein. Man wundert sich immer und äh, es dauert auch. Und ähm, damit man das Bändchen, damit man so ein bisschen Spielraum hat, ähm, ist das Bändchen vorne und hinten offen und man kann es dann am Kopf binden. Und dann braucht man nicht auf den Zentimeter genau arbeiten. Und durch dieses Band ist es natürlich schon schön flexibel, um es am Kopf anzulegen. Ähm, genau, einmal kurz den Biegetest gemacht. <lacht> Wunderbar. Und äh, man sollte zuvor den Kopf messen mit einem Maßband und äh, sollte mal abmessen, welche Länge man braucht. Ähm, das heißt, die Länge oder die, der Umfang, den der Kopf hat, den sollte man einen Zentimeter mit Blumen bestücken. Ja, jetzt geht es gleich in den Zeitraffer und da gibt es auch ein bisschen Musik dazu, weil äh, das dauert jetzt ein bisschen. <lacht> Viel Spaß dabei. Und äh, hier ist übrigens noch Wickeldraht, den man nicht nimmt, weil wir nehmen Myrtendraht, der hier auflegt diese Spule. So, jetzt kommen die Polyantha-Rosen ins Spiel. Bis jetzt hatten wir nur Wachsflower und Schleierkraut und wir nehmen äh, Heißkleber, weil die Unterseite vom Blütenboden fix wird ganz schnell fixiert mit Heißkleber. Mit Floralkleber kann man das auch machen, das dauert aber viel, viel länger und äh, wir wollen das ja zügig machen und kleben ein paar schöne kleine Polyantharosen in das Grenzchen. Unsere Haarkränzchen sind jetzt fertig. Hier sind alle gewickelt, mit Zentimeterangaben versehen. Die anderen haben wir schon haltbar gemacht und in Folie angesprüht, damit sie im Kühlschrank über Nacht gut halten. So, und jetzt kommt unser super Mini-Model. Und hier kommt die Anprobe. Moment, ich muss gerade mal hinterherlaufen. Ja. Oh, sehr süß. Und hinten das Bändchen ist auch offen, damit man das schön schließen kann, ganz, dass nicht auf ein bis zwei Zentimeter ankommt. Und sieht das süß aus? So, bitte lächeln. <lacht> ganz toll. So, ich komme noch mal rum. Und, Zeig nochmal. Auf dem iPad sieht das immer größer aus, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Und hier ist das Grenzchen ganz einfach mit einer Schleife verschlossen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Modeln.